Yo, hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of the die definitive edition ja in der letzten folge haben wir ähm, wie auch immer die eine stadt noch mal hieß verlassen und eine gilde gegründet die heldenmutige vesperia und ja wir sind jetzt auf unserem weg zu ich kann die Ka ich kann keine karte aufrufen das stört mich ein bisschen zu Zeugs ja wir sind einfach wir laufen einfach mal durch die gegend ich habe auf screen ein bisschen trainiert und zwar ich glaube jeder ist level ein level ab aufgestiegen ne? oh. und jetzt glaube ich alle level 31 oder 32 ne? ich ob irgendjemand 32 ist aber 31 auf jeden fall und ich habe alles gelernt mit jeder waffe außer für carol das hat noch ein bisschen gedauert der hat noch irgendwie ich glaube den caroliner leider Hammer oder Schwert, wie ja, das Schwert dann ausgerüstet und ja, mir ist aber das ganze Essen ausgegangen, weil ich auch hätte noch gerne aufleveln können. Und ja, ich habe geguckt, ob irgendwas passiert, wenn ich die Stadt hier betrete und da kommt direkt eine Katze Also konnte ich da nicht rein und ja, die seine Turm hatte einen Speicherpunkt, einen speicherpunkt aber da ist das einzige, wo ich mich dann hoch rein konnte. Ich konnte nirgendwo was kaufen oder so. Also, das war ein bisschen nervig. Aber egal, wir haben trotzdem alles gelernt hier. Gehen wir mal hier durch. bumm alles gelernt. alles gelernt. Nur Carol fehlt noch eine Sache. Jetzt Power Attacke. Stella glaube ich. Äh, Triple Leap, Triple Leap gelernt ne? Wir sind hier. So 50 Mal schon benutzt mal man weiß ja nicht und ja muss man ganz kurz mal gucken äh, ja okay so gehen wir mal hier rein weil ich will mal gucken was passiert weiter wir müssen zu dieser Hafenstadt glaube ich hin aber hier scheint schon irgendwas zu passieren oh, so あれん ブラスティア Gut. Ich muss ein paar Sachen kaufen. Das geht. reale nicht so als Ideale. Die Leute wurden müde und haben die Stadt verlassen. nach haben die keinen Bock mehr gehabt ähm, zu bauen oder was wo auch du geklärt bist, wird immer noch einen über dir geben. Und alle gibt es unüberwindliche Mauern. Gaststätte und Laden, da müssen wir rein. Ah, schon wieder Nachtstich. Ich muss Sachen kaufen. außerdem also gucken, ob ich noch alle möglichen Sachen herstellen kann, weil das ist natürlich immer... Highlight diese dieser Parts ne? hey ich kann das noch mal aufleveln das war da gerade ausgerüstet ne? dann kriege ich noch ein paar Sachen mehr gut so, tun wir das wieder herstellen ich auch schon wieder neue Sachen ne ne Caroline Hammer mystischer stoff okay habe ich nicht habe ich überhaupt alles hier schon hergestellt das hier habe ich noch nicht ja ach so dass das rita glaube ich ausgerüstet ne teilweise jetzt nicht es wird ja daneben irgendwie stehen als sie hat gelernt hat ne äh kennen peitsche plus so sicherheit er hat dann auch noch nicht gelernt, Raven. Äh, Erfahrungsanteil, Steigattacke, TP-Angriff. Steigattacke, da tut doch irgendwie TP verbrauchen beim Angriffen. Da tut TP-Angriff machen. Ich weiß nicht, was jetzt der Unterschied ist, aber okay. So, boom. Wenn die zurückkommen, dann haben wir schon mal wieder neue Klamotten zum Ausrüsten. kreuz hat noch nicht. Heiliger Rabe. Kann ich nicht herstellen. Hm. Kann ich den kaufen? Hallo? Schon wieder neue Sachen. Alles neue Sachen. Ja damit. Okay. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Nicht mehr viel, Dreck. Ich brauche zu essen. Ich kann aber auch keine Nebensachen hier wiederholen. Nebensachen meine ich. So, und ich hoffe, den Rest kriegen wir hierfür. Äh, wird knapp, glaube ich. Ich muss ja auch kochen hier hochleveln hallo. Geht ja nicht anders. Ist mir als ausgegangen, hallo. Na, teuer. Okay, perfekt. alles gekauft. Ich kaufe mir dann auch einfach mal. Ist wahrscheinlich für Rita, ne? So, Waffen habe ich alles hergestellt, ne? Alter normalen Schild haben wir. das haben wir nichts, und hätte Rita schon mal gelernt, mit der große Tasche hat er ausgerüstet. Hat er ausgerüstet. Und hier ist auch alles. Na, ja, spät zu, den kann ich Hm. Haben wir noch nicht, also. Ich muss alles haben, okay. Ich muss alles haben, egal ja, ob ich es brauche oder nicht halt langer Mantel haben wir gerade gekauft. Wiedergeburtspuppe. Guck mal hier, schwarzer Hut. Schwarzer Hut. Warum kann ich den? Ich habe kein Geld. <lacht> oh, ich werde bestimmt ein paar Sachen hier gesammelt haben auf Screen. So, haben wir das auch aus dem Weg. Ja, und reif des erwachens scharfes getränk da ich habe so viele kämpfe gemacht So, denn schon bei den ersten zehn minuten einfach nur wie ich hier am shoppen bin <lacht> richtig geil dafür schaltet ihr ein falls ihr überhaupt einschaltet So, äh. dann haben wir das haben wir noch nicht. Hm. Lässt den Kogelentrieb einmal aufstehen, aber dann verschwindet die. Ne, so warte, glaube ich, das will ich haben für repeat. So, das heißt, es wieder ausrüsten. So, was haben wir hier geholt ruder knüppel So, Steigattacke, Stabmeister, langer Mantel, Kopf hat sie nix, ne, Stiefel auch nix. So, die will ich den Dings geben, die bis Tätowierung, und du besser klauen kannst. Nur für dich irgendwas, ne? Spitzot, Spitzot. Ja, oben. Ja, du bist noch am lernen. Äh, Beweglichkeit braucht der das wirklich? Ich weiß es nicht. Äh, das noch mal verteidigen, ja, ja hallo. sind das? So, warte mal, machen wir nicht für ihn auch noch irgendwas? Warte mal. Habe ich schon ausgerüstet. Okay, gut. Ja, okay, er musste ablegen. mich das herstellen kann. Ne? Abwärts, EA-Kraft. Gibt es Game? Warum habe ich nur Sachen, die Beweglichkeit erhöhen? das ist denn das? will ja weil die auch Verteidigung geben. Äh, ja, auch noch eine Sache. Gut. Und da war es, glaube ich. Nee, Spitze Hut, Spitzhut, so meine Dauer lege ich. speichern, Und damit ich da nicht noch mal machen muss. So. Zwei Spitzhüte. du nennst mich Spitzkopf. So. Ich nehme an, wir müssen übernachten, damit es weitergeht. Ne? Ich habe mich noch mal kurz umgucken. Man weiß ja nie. Ne? Man weiß ja nie, Wir wir ja wahrscheinlich jetzt schon wieder sagen: Hey, du kannst ja nicht lang machen. Umgang ist verboten. Berührende Figur mit dem Pfoten ist verboten. Das ist aus Spongebob und Final Fantasy 9. Aber ist hier Hauptsitz der Ritter. Habe übrigens ein paar Skizzen und so auf Screen gefunden, die müsste ich aber entweder am Anfang oder am Ende dieses Parts irgendwann mal reinschneiden. Unter anderem war da auch irgendwie eine Szene, wo wir in den Turm gegangen sind. Ich habe in den Turm übrigens trainiert, weil da war der Speicherpunkt der Heilspeicherpunkt. Und ja, da war eine kleine Cutscene, wo weil nicht wo wir in diesen einen Gefängnisraum waren und ja, äh, Judith hat irgendwie ein Sperr gesucht. Da war eine kleine Katze die hat einen Sperr gesucht und der war nicht mehr da. Und ja, ich nehme an, das ist irgendwie wichtig. Na, die juli einfach gesagt, ja, ist okay, dann werden wir schon finden also glaube ich. Weiß nicht, ob dazu so sehr wichtig war, aber diese Szene habe ich gefunden und die werde ich wahrscheinlich am Ende ranhängen. Also keine Sorge, dass hier irgendwas verpasst. Jetzt habe ich sagen, wir machen hier weiter kann nichts mehr machen glaube ich Beetlejuice? Beetlejuice. okay ich wollte schon sagen habe ich nicht genug geld Gott. kann man nur so schlafen ist nicht mal die schuhe ausgezogen für das sofa Rita. Okay, ich dachte, da war jemand an der Tür. Ja, müssen wir jetzt schon mehr machen. Müssen wir neumann umbringen. Ich habe eine Axt gerade ausgerüstet. Weil den einen Typen haben wir auch, glaube ich, mit der Axt getötet, oder? <lacht> Aber voll Mobi. Mobi. Mobi. Mobi. Mobi. Ne? Ja. Keine Ahnung. うん。irgendwie hm. Nachtwanderung、まあ、だいせ。was Na, geht. の <lacht> <lacht> Ich glaube, das Ding auch irgendwie als Accessoire für einige andere Tales aufspielen, ne? Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. ま、 es war ein bisschen zu einfach Komm schon. Yuri. viel zu einfach. Okay, ist Ich traue ihr irgendwie nicht. so. Ich denke, auch Ich Erinnert mich sehr an Lila aus Tales also of Ja, Systeria. Und die konnte ich überhaupt nicht leiden, ne? Also werfen wir im Blick auf die Stadt, denn, so, Ich habe das Gefühl, Rita wird da irgendwie stehen und irgendwie guckt nach dem plast ja. Ich wette einfach mal. Äh, aus, ja. Alles ja erledigt, ne? Oh, es regnet. Es wird, es wird meine Axt nass. Die habe keine ahnung in wer Die kaste ist wieder so, Die familie okay welch? du ich konnte immer weit weg. seit ist ein der ist tot Mika いえ Sie darin. Deshalb. Qmooler-Schwager hat mir versprochen, wird. それね。あのない。ギルドで引き受けられないかっ<笑><笑> 次の仕事は人探し了解。<笑> 私たちありがとう。ああ。 was ich Okay, wir halten den einfach platt und dann... Was geht? 18.00 okay. Aber, ja, ja, sehr gut, Joseph. <lacht> Repeat, seine Brieftasche. What? Ja, wer lenkt die Wache ab? Was? Ähm, okay, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, Judith wäre sehr gut darin. Ich meine, weibliche Liz, ich glaube, sie ist dafür perfekt angezogen. Na, Judy war Dato, oder? So, ne? Ja, ne, irgendwie war normal damit rumzulaufen? Ja, normal damit rumzulaufen ist in Ordnung, aber wollte ihr irgendwie? Ich doch wie Judith, ja? Was wäre passiert, wenn ich Carol ausgewählt hätte? Uh, Kleid kaufen. Hier nehme ich an. Können wir jetzt eins kaufen? 男の人を脳殺うーん、じゃあこっちがいいか例えば あ、はるひけど、そんなのないから。 Mutti, du die Du hast sie gefunden. Ich habe mich nicht mal einen Schritt weg bewegt. So, dann zeigt mal, <lacht> irgendwie nicht. Man hat es selber an und Irgendwie merkwürdig aus. aus. wie ein Cosplay. irgendwie sieht Das besser aus. Ich <lacht> Ich kann das Menü nicht aufrufen. sowas lässt ihr stolz zu alles klar also ich bin jetzt sehr verwirrt wegen judiths psyche sag ich mal zu regnen so so, dann endow. Zan ich So, dann endow. So, dann endow. So, dann endow. So, dann endow. So, Kiri, wenn du ein Gunner kassierst. Was ist das? Was das? Was ist das? ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? was soll denn wenn wir das sowieso gemacht hätten hätten wir nur direkt ausknocken können ja, Alles klar. Oh Gott, sie hat den Kopf von ihm abgehakt. Okay, jetzt will ich Carol. Aber das ist so. Ach, das ist egal. Ist sie überhaupt nicht auffällig, ein klein Irita. Hey, was ist hier los, Okay, Meine Frage ist jetzt... Das war doch ganz offensichtlichen sichtlichen Kostüm, also noch. Kann ich das irgendwie herstellen oder was? sah zwar sehr komisch aus, aber ich will es trotzdem haben hallo Auch da wahrscheinlich. Ne. irgendwie in Ah, schlagen so. Am um. ja, Wir sind auch hier übrigens, aber. Also. Alles klar. Warum macht sie eigentlich alles kaputt, wenn wenn immer sie irgendwo da ist? 余計 で、 戦うまさか ich habe mich nicht gut. Ja, Geil. Das wirkt irgendwie bei dir. Was? Ja, irgendwie. Faszinierende Dinge Ich die Oh, mein Lord, was? kann mich ja, ich bin ein Weg. Ich bin ein Weg. Ich bin ein ein Lieber typ sieht aus wie ein jojo charakter Irgendwie 5, haben auch alle so herz, so Herzen auf <lacht> Oh, of course. Yes, <laughs> Yes, I am. <laughs> yes, yes. <Them. laughs> あいつ taucht auf. 何そこ、へえ。<笑>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 so, power jojo warum hast du hat schon ausgerüstet okay, war stärker rolle und du hast automatisch neue sachen bekommen sehe ich gerade warum warum werden wir die dann verkauft wenn wenn sie sowieso automatisch bekommt das hier ist neu heiliges gewand hat sie sich schon was Ich will ja mal noch gucken, kann ich jetzt hier kaufen? Jetzt kostüm oder so wäre nett, lass mich mal schauen. Okay, stimmt, kann ich nicht kaufen. Nun weiß der Welt zu erlangen. sie verbessert über Limits. Hm. Fehlt die Gruppe anzuführen? Sie gibt dir wirklich kein zusätzliches Leben. Ich kann Repeat nicht auswählen. Jetzt kommt man Führer. Stimmt, das ist mir noch nie aufgefallen. Okay, ähm, wem will ich in der Truppe haben? Rita auf jeden Fall, weil sie ist noch Level 30. Estelle, weil sie kann heilen. Äh ja, lauf mal so. So, speichern dann gehen wir mal kurz da rein schnuppern wenigstens zehn minuten und so und dann können wir aufhören Ein paar arbeiter befreien und deren unfairen arbeitsbedingungen dann dann mal los Mein Kodex war Sir Befehle müssen folgt werden. Dem Machen muss geleistet werden. Zu wiederhaltung werden bestraft. Hi. Ich arbeite dich oben. Um. Ich wurde gezwungen, hier unten zu kommen. Danach koche ich für die Arbeiter keine Zeit zum Ausruhen. Ich spucke in deren Suppen. Das tut sehr gut. Zum Teufel, Verdammt v Sie haben keine Zeit für Pausen so den müssen die Arbeiten im knapp einem Monat fertig sein. Äh, was tust du denn? Was soll er willst du mir auch noch den gorsam verweigern? Aber ich habe mir noch nie gern was sagen lassen. Pff. Okay, da ist nur ein paar Meter unter, unter der Stadt. Niemand hat das irgendwie gesehen. Ach ja, ich habe ein Paddel. Hat irgendwie nie jemand diese kleine Mauer darunter geguckt und zu so sehen, was da unten abgeht? will eigentlich den angriff wollte ich die ganze zeit machen ich weiß aber ist mir die ganze zeit auf screen passiert irgendwie immer dieser angriff aktiviert wurde aus irgendeinem grund ich weiß nicht wieso also was hier neumond klinge das war mit nur akana Ja, ja. da war. Dann mach doch, ich drück die ganze Zeit. Das funktioniert einfach nicht. Ich habe irgendwie keine Sachen zum Kochen, merke ich gerade. Aber Jurev muss noch Sandwiches hochleveln. Also, ja. Bist du in diese Stadt gekommen, weil du gehört hast, du könntest auch zum Adel gehören? ja ihr habt wohl dasselbe gehört also was das angeht warum lassen wir nicht das geplaudere sollst du nicht wieder zurückgehen Ach ja stimmt ich muss meine freunden sagen dass es mir gut geht vielen herzlichen dank vielen dank dass ihr mich gerettet Jetzt erst hast du ihm vielleicht die wahl der schwad aber irgendwann findet er sie doch heraus von gehst du wir haben im moment einfach keine zeit für lange gespräche von mir aus ist mir sowieso egal Uh, irgendwann wollte ich schon wieder machen kochen, mein Gott. So, oh, sie hat Sandwiches gleich hochgelevelt. Den Salat konnte ich glaube ich nicht herstellen, ne? So, Bartchen mit Pommes. Hat er schon, okay. Uh, Fisch mit Miso-Suppe, Keine Ahnung. Stell. Torte. so was geht Oh, auch wurdest du auch du wurdest von oben hineingebracht. gebracht dieser zeit sind alle erwachsenen arbeiter auf baustelle auf der baustelle man macht die hier unten machen mir jedenfalls auf spiel spaß <lacht> Hey, diese Typen haben wir schon mal gesehen. Ja, haben Juri angegriffen. Let's go. お、<笑><笑><笑><笑><待った笑> ルリボーイ、 騎士団長になろう er tut einfach nur irgendwelche englischen wörter einpacken so, das könnte jetzt ein bisschen nervig werden habe ich so ein gefühl ist nicht mit einem Bosskampf gerechnet oh Gott! der typ macht uns wahrscheinlich alle Ne, pass auf Jäger. 30. Okay, der hat gar nicht so viel. Okay, ihr könnt auch ruhig mal auf jemand anderen losgehen. Er muss jetzt nur nicht nur ich hier bekämpft werden, oder? Mein Gott, ehrlich. Boah, was ist das denn? Ey? grad wo ich. Oh. mein gebäck Muss doch nicht alle auf mich losgehen, ey. Okay, ist gut, Mann. Boah, ja, du hast jetzt nicht nur Feuer, aber wieder du hast nur feuerball weil du Äh. Okay, Ist der andere Typ, okay, dann macht da hinten irgendwas gut. Okay, äh. aua, der ja, wird geil, danke. Da so, ist einer von euch gleich tot. euch Boah, jetzt bin ja am boden auch noch ehrlich Und dann träume ich auch nicht ja, das gibt es jetzt nicht oh. ja, nur so viele sachen hier schon wieder schief gehen oh, sehr gut. macht er da hat die steigattacke ich glaube sie hat steigattacke er hat sie dreck wunderbar habe ich hier schon wieder keine tp aber und ist ist ja gerade voll am frecken einer erledigt Jetzt legt er auch noch los. Ah, weg. Oh, wie seht ihr schon wieder jetzt die TP ausgang. Hat sie auch steigattacke Ja, Aua. <lacht> Mann, steh auf, Mann. Gibt es da einfach nicht! Aua. Ich bin noch tot. Repeat. War zu spät. Neues ist kaputt. Repeat ist auch weg, geil. genau alle so Minions bei sich haben so noch du du blöder Sack jetzt so aus wird er mich nicht angreifen wollen werden wir hatten den jetzt am Boden gehauen, ey. Komm her, ich kämpfe mit dir in der Luft, hallo. So, gut. Na, ja, na, na, komm mal her. Ja, so schnell werden wir ja nicht mehr frecken. Au, Also wir werden alle hier getroffen. Hör auf damit und habe ich denn, denn, ausgefunden denn, denn, habe ich dann denn, denn, denn, denn, denn, denn, denn, ich denn, Da denn, ich Schick ihn weg, ich will ihn nicht Back mit dem. hat <laughs> okay, ich, ich aus dem Intro. Ich glaube, der Typ in der Mitte ist auch aus dem Intro, oder? Gut, gut, okay, das an, da ja! Unser Schlosser, sogleich, sogleich, sogleich, Oh ne? Mow, Koko, friend, Katasgerudaros, ne? Harodig. ist Sieht so ein bisschen aus, als würden wir die Prinzessin entführen, aber auch was soll's. Carol's Tasche 2. Wahrscheinlich, weil die voll ist. ちょ、きっと。 Okay, dann kommen wir da rein. Ich hatte mir ja schon wieder alle Shops hier verweigert oder so. What? Was ist das? Oh. schon sagen, man kommt, Blasen aus Pia. Äh, verarzten. Hier so bestimmt noch irgendwas hm, freut mich. Wir sind erstmal eine Sekunde hier weg, ne, und alles hat sich schon wieder ja zum Teufel ist mit dem. Ich warte bis ich an die Reihe komme zu einer information mein geschäft ist dringend <lacht> ich stell mir doch einfach nur vor wenn da jemand drin sind und jemand kopfnuss die ganze zeit die tür ey. <lacht> ja, mein gott hm. der typen der macht mich fertig ey. Ah. so bin ich mich übrigens auch wenn ich mal ganz dringend muss von der öffentlichen toilette und auch zu hause oh, wir können schon wieder nicht kaufen und so war das ist wenn ich gerade ein speedrun mache und einfach gar nichts habe oder so jägers ausdrucksweise <lacht> Du kannst <lacht> eine wissen, also wie du das Yes, I am. Ja, dann ich sagen, wir speichern hier und beenden den Part, weil... Ja, gibt nichts mehr zu tun gerade, ne? Wir haben eine Stunde aufgenommen. Also genug, ne? Hallo. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Jäger und Komor verfolgen. Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.